Ich, ich hätte es mir wirklich vorstellen können, Alter. So. Oh. kann man doch noch zum Ausgleich machen. Come on, come on, let's go. Was ich in der Hand habe, meine Fresse. So dumm kann es ja nicht sein. Ja, na, hier. Junge, Nico, du bist eine kleine Drecksau, ich geb dir 80 <lacht> in 7, 80 in 7. bei dem war, Aber ganz hinten, der Müsse. 20 AP hat der Junge. <lacht> Diese Flash ist einfach... Er ist Alter. einfach selber flash was <lacht> ist das ja, denn jetzt hier? Du älter weiß Bildschirme, ich seh's kaum. Ich ja, hab 20 HP, Janik. Oh, was ist <lacht> das? <lacht> Mit der Autopumpe.